Hi, wir sind Marie und Georg und wir zeigen dir den Weg in den Handel. Du hast deine eigene Kosmetik schon auf den Markt gebracht oder du stehst kurz davor. Dann hast du festgestellt, es ist gar nicht so leicht, nur von Online-Shop, Einnahmen oder Markterlösen leben zu können. Ja, und so ging es uns auch. Mittlerweile haben wir unsere Marke Lipfine aber bei unzähligen Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern, bei einigen Großhändlern in Deutschland und auch in den Nachbarländern erfolgreich einsetzen können. Ja, und außerdem haben wir ein Ladengeschäft für Naturkosmetik hier in Dresden eröffnet. Das heißt, wir kennen auch die Perspektive des Handels. Deshalb können wir dir sehr, sehr gut zeigen, wie du richtig kalkulierst, wie du die passenden Läden für dich und deine Produkte findest und wie du sie von dir überzeugst, wie du die Sprache des Handels sprichst, wie du eine kluge Vertriebsstrategie entwickelst und wie du angstfrei in Verhandlungen reingehst. Also, wenn du endlich raus willst aus dem kleinen Klang und wenn du den Verkauf deiner Kosmetik auf das nächste Level heben möchtest, dann freuen wir uns auf eine Zusammenarbeit mit dir.